Das ist mein Vlog zum Fusion und Garbage Festival. Bei diesen Festivals habe ich mir den Traum verwirklicht, den Tesla Model 3 als Zell zu verwenden. Der Tesla eignet sich nämlich sehr gut als Campingfahrzeug, weil wenn man die hinteren Sitze runterklappt, sich eine gerade Fläche bildet, auf der eine Luftmatratze für zwei Personen ganz gut Platz hat. Beim Baumarkt habe ich noch zwei so Holzplatten gekauft, sodass ich auch bis ganz oben Liegefläche habe. Der Tesla hat sogar einen Campingmodus, der es ermöglicht, die ganze Nacht die Klimaanlage laufen zu lassen. Ich war vor ein paar Jahren tatsächlich mal idiotisch genug, das mit einem Nicht-Elektroauto zu probieren, weil mir so kalt war, wo dann natürlich nach einer halben Stunde die Batterie leer war und ich dann nicht mehr losfahren konnte. Diese Funktion mit der Klimaanlage konnte ich auf den Festivals allerdings nie wirklich ausprobieren, weil es in dem Auto so schon eine sehr angenehme Temperatur hatte. Ich konnte in dem Auto auch wirklich sehr gut und trocken schlafen. Guten Morgen Leute. Ja, man kann hier drinnen eigentlich ganz gut schlafen. Steffi, du hast du geschlafen? Ganz gut. Der unbequemste Aspekt war, dass ich wegen dieser Ablage nie die Möglichkeit hatte, meine Beine richtig anzuwinkeln. Die Tatsache, dass man im Kofferraum schläft, vermindert natürlich ordentlich den Stauraum, weshalb es einem so eng vorkam wie Maggie Simpson. Also gönnt euch was im Open Mind Shop, dass ich mir den Model S leisten kann, wo es deutlich mehr Platz gibt. Limitierte Rabattcodes im angepinnten Kommentar. Besonders auf dem Garbage Festival war das Auto ein ultimativer Insektenmagnet. Wenn man da auch nur 30 Sekunden bei Nacht die Tür aufgemacht hat, tümmelten sich die Insekten überall, so wie beim <lacht> Ne, den, den Job muss ich zensieren, der ist zu krass. Der aber mit Abstand geilste Aspekt, wenn man ein nices E-Auto auf einem Festival dabei hat, ist, dass das Auto durch die Anlage zu einer portablen Stage wird. Im Tesla ist die Musikanlage halt auch noch richtig geil. Ich weiß nicht, wie unnormal es ist, mit so einem Auto auf ein Festival zu gehen, aber ich habe sehr häufig Leute beim Vorbeigehen so Dinge sagen hören wie, was? Die gehen mit einem Tesla auf ein Festival? Doch kommen wir zu den Festivals an sich. So, wir fahren jetzt los aufs Garbage Festival. Bla bla bla ich muss das sagen. Das Garbage Festival ist in Polen und um dorthin zu kommen, muss man über sehr holprige Straßen. Wieder da, da ist das, das abgesperrt. Hä? Warum sind wir jetzt schon wieder falsch? Yo, wir sind jetzt hier am Festivalgelände angekommen und äh, es ist einfach geil, wie viel Platz hier ist. Also hier. Das hat auch, ist auch, denke ich, so ein kleiner Vorteil von Corona, dass es das jetzt quasi nur immer in einzelnen Wochenenden stattfindet. So, ich werde mich jetzt duschen. Ich glaube, ich habe auch eine halbe Stunde geduscht, weil es so geil war, diesen Strahl über dem Körper zu spüren. Fast wie bei der letzten Golden Shower Party. Die Location vom Garbage ist sehr, sehr geil. Besonders eindrucksvoll ist der Strandbereich, wo man auf dem Steg chillen kann oder sich mit einem Seil ins Wasser schleudern. Nur leider waren wir da letztes Jahr zur Pandemiezeit, weshalb viele Bühnen einfach nur leer standen. Man kam sich so vor, als würde man durch eine verlassene Stadt gehen. Immerhin konnte man in dieser verlassenen Stadt ganz gut vögeln. Oh damn, habe ich mich da angewichst? Nein, ist bestimmt nur Spucke. Leider hat es dann auch noch angefangen zu regnen. Was <lacht> Bei krassen Wester ist es glaube ich im Auto hier chilliger als im Zelt. Der Regen, der ist nicht gerade schwach gerade. Doch was kann einem Regen anhaben, wenn der Bass der Musik so sehr den Körper durchdringt, dass man nicht anders kann als im Takt mit einer Horde von gleichgesinnten Artgenossen das Tanzbein zu schwingen und man außerdem auf Droge ist. Aber mir wurde etwas Ahlart in mein Wurstbrot gemischt. Bei der Info zu dem Festival stand, dass überall auf dem Festivalgelände Maskenpflicht ist und dass wegen Corona ab 22 Uhr keine Musik mehr laufen wird. Ich war sehr erleichtert, als ich sah, dass man dort vor Ort nicht wirklich auf dem Gelände mit Maske rumlaufen musste. Äh, ich meine natürlich dass ich entsetzt war, dass auf dem Festival lauter Sozialschädlinge waren, die sich weigerten, eine Maske zu tragen. Da die angekündigte Corona-Maßnahme mit den Masken nicht wirklich umgesetzt wurde, ging ich davon aus, dass der Musikstock ab 22 Uhr auch nicht umgesetzt wird. Aber tatsächlich war am Samstag um 22 Uhr Schicht im Schacht und das Festival war zu Ende, sodass die Festivalerfahrung schon einen sehr negativen Beigeschmack hatte. Ich will da unbedingt noch mal ohne Corona-Maßnahmen hin, weil das Gelände an sich schon sehr sehr geil war. Dieses Jahr sind die Tickets, obwohl sie über 300 Euro kosten, allerdings schon ausverkauft. Kommen wir nun zur Fusion. Allein weil ich in diesem Video den Namen des Festivals droppe, wird dieses Video automatisch kontrovers. Vor ein paar Jahren habe ich schon ein Video über die Fusion gemacht, wo ich den Namen nicht nenne, weil das gängige Credo zu der Zeit war, dass das Festival nirgends beworben werden soll, damit es nicht zu groß und bekannt wird. Als 2019 allerdings die Gefahr bestand, dass wegen der Polizei das Fusion Festival gar nicht mehr stattfindet, Findet, initiierte die Fusion selbst einige Dokus zu dem Festival, damit diese Öffentlichkeitsarbeit das Festival rettet. Wir sind in einer Situation, ähm, die muss an die Öffentlichkeit. Aber auch ohne diesen Vorfall ist die Fusion sowieso so bekannt, dass sie selbst Marlene Mordler kennt. Jemanden, der sich 2022 noch über Berichte zur Fusion aufregt, kann ich so ernst nehmen wie jemand, der nicht über den Fight Club spricht oder Voldemort nicht aussprechen will oder... Das N-Wort sagt anstatt NIEMALS wird es vorkommen, dass hier jemand total verdruft in meinem Video landet, ohne dass er es will. Beim Filmen achte ich darauf, hauptsächlich meine Crew zu filmen. Kein Scherz, als wir bei der Fusion ankamen, war mein Kilometerstand genau 420. Wir waren hier auch nicht auf einer normalen Fusion, sondern auf einer 2021 Corona-Fusion, wo das Festival über mehrere Wochenenden verteilt wurde und eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl hatte. Außerdem musste jeder beim Reinkommen einen PCR-Test machen. Und zwar die, die man so weit in die Nase reinkriegt, wie Danny Klose sein Heroin. Ich hasse die Dinger. Genieß es, genieße es. Oh, scheiße. Nicht weinen, Simon, alles gut. Ich bin super. Allerdings muss ich sagen, dass das so der einzige merkbare... Abstrich war, den man auf dem Festival wegen Corona machen musste. Das Festival kam einem ein bisschen leerer vor als sonst, aber es fühlte sich so an wie ein vollwertiges Festival. Die hätte auch gerne einen Open Ja, kann ich dir eins geben. Hast du noch Pillen? Es ah. blendet? Mein Handy. Das Festivalgelände sieht bei Tag aus wie eine Mischung aus dystopischer Zukunft nach einer Zombie-Apokalypse und Kinderspielplatz, bei Nacht wie eine mystische Zauberstadt. Ratet mal auf welcher Substanz ich bei folgenden Aufnahmen bin. Und ich, ich muss auf jeden Fall hier was filmen gerade, weil das ist mein Beruf. Kannst Danny Klose? Hä? Kerstin Danny Klose? Mhm. Kannst du auf die Pannenschau? die Ähm, ja. Er ja, ist ja der Moderator, Danny Klose. Ja, ja gibt's das noch? Oh, Leute, ich pack's gar nicht mehr. Ich bin viel zu verspult. So, ich hab, ich hab vorher irgendwas zu dir gesagt mit, wir sind jetzt andere Leute oder sowas. irgendwie hat mich der da Gedanke hast plötzlich voll selbst ausgekriegt Oh shit, was wenn ich, wenn ich jetzt vergesse, wer ich eigentlich bin, glaubt das jetzt so ist voll dünn, Gedanke, halt. Ich weiß gar nichts, ich weiß gar nichts. Man kann nicht wissen, wie es ist, eine andere Person zu sein, ohne ja, genau. nicht, äh, nicht. Ich mehr bin einsetzen. eine andere Person, ich bin du, aber ich weiß es nur nicht mehr, weil ich gerade nicht dein Gehirn habe. Das war ja, das wissen ja viele nicht, als es noch keine Aufzüge gab, da musste man halt, ähm, halt mit Stelzen gehen, mit sehr großen Stelzen. Weil man muss ja damit ja einen kompletten Stock hochgehen. Interessanterweise, derjenige, der die Stelzen erfunden hat, hat ja auch den Aufzug erfunden aber nur andersrum. Er hat eigentlich zuerst den Aufzug erfunden, aber die Leute waren noch nicht bereit für seine Erfindung und deswegen haben sie zuerst die, die Stelzen etabliert. So. Die richtige Antwort ist, dass ich bei den eben gezeigten Aufnahmen auf 2CB war. Am nächsten Tag nahm ich etwas kristallines MDMA, wo ich eine Wirkung hatte, die ich gar nicht gewohnt war. Ich war nicht wie sonst übelst krass am Labern und auch auf der Tanzfläche war ich sehr ruhig. Lasst uns hoffen, dass Bill Gates und Lauterbach uns die nächsten Jahre erlauben, wieder mal normal Festivals zu feiern. Was ist eurer Meinung nach das außergewöhnlichste Musikfestival, wo es sich lohnen würde, da einen Report dazu zu machen? Jetzt gehe ich voraus. Ich, ich gehe voraus. Ne, aber ich habe Angst, dass, dass ihr mir dann nicht folgt. Oh, hier, oh, hier sind die Leute. Ja die, die nicht uns gehören. Da sind unsere Leute. Die dürfen nicht. Dürfen wir nicht verlieren. Ja, ja, Abonniert diesen Kabal, checkt meinen Shop aus. Auf Wiederhören.